Wavetail kommt heute raus und ich bin super gespannt, was uns hier in diesem Game erwartet. Wir gehen einfach komplett blind rein in das Game. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es gleich mit dem Controller steuere oder vielleicht doch hier mit Maus und Tastatur. Es hat nichts, wahrscheinlich nichts mit Fischen zu tun, auch wenn wir hier mit sehr viel Wasser zu tun haben. Wouldn't know. For me, it's always ended at the horizon, where the water meets the fog. Cool. I I Cooler beyond, beyond our island and the plaza. Grandma says that this is our haven. That the lighthouse keeps us safe. But the part of me wants more. So ein -Style, Es ist schwer so ein bisschen, zu imagieren, ne? dass das eine andere Welt war, <lacht> dass du deine Tür öffnen, nach draußen gehen und einfach wo wohin du wolltest. Aber das war vor dem Nebel, bevor die Stadt sank, bevor die schmutzigen Pfoten aufkamen und alles von uns nahmen. Ja, untergegangene Städte, Überschwemmung überall. Ich glaube, die Pfoten konnten keinen einen Weg finden, uns davon zu berauben. Nah, look. Ahoy, ladies! Ladies, my bum! Things that need fixing, I presume. Yeah. Thing for Ursula over at the sleepy triplets, a leaking capacitor and some some. They said Sick. you know. Humph! It's broken again? How does she manage? In my day, we knew how to care for our things. Die Charaktere. <lacht> Die Charaktere. Sehr, geil. sehr Sehr, sehr geil. Cooler Style. Sehr uh, gut. I never them myself, but... Is this your idea of a joke? Wish it was. Just be careful, will you? I could look after myself before you were even born, Bane. Now, scram! The air seems absolutely saturated with doom. Ugh. We need more sparks if we plan to hold that fog back. I'm on it! Remember, no fiddling with your hands. Only use the net, or- Or they will burn my hands just as they always did grandpas. It's not my first time, Granny. You can't live on old marriage, Shrimpy. I tell you that. What so. As well. Got it. Und hier we, we go. go. Don't let that go to waste. Alter, WANG! Oh. Wo wo wo wo Oh, wie cool. Oh, Doppelsprung. Und oben halten. Oh, es fängt schon cool an. Okay. Und bestimmt auch rennen, oder? Ja, richtig rennen. Wihiii! Oh, oh, oh, oh, oh, wie cool. Okay, geht schon mal richtig... <lacht> geht schon mal richtig cool los. Wir haben einen... Wir haben einen... Mega-coolen Wirbelwind-Kescher. Alter. Okay, wir sammeln mal so Sachen ein. Read. You need a ticket. Okay. Ähm, gucken wir mal eben rein. Alles klar. Gerade nochmal schnell in die Option reingeschaut. Alles richtig eingestellt. Und es geht weiter. Wir müssen, wir brauchen Sparks beim Lightning House. Dann gucken wir mal, was das denn für Sparks sind. Sind das hier die Sparks? Oh. Aha. Ja, das war eins davon. Okay, und das ist das nächste. Oh. Press. Okay, left. Found one. Okay, ich habe ja das zweite schon. Ähm. Eingesammelt. Really no laws, yeah. Oh. Ah, das ist Aim. Ah, mit der rechten Maustaste kann man zielen, aber noch können wir nicht schießen. Cool. Uhuhu, uhuhu, damit haben sie mich schon. <lacht> okay, was machen wir? Ähm, bei Fontaine, da müssen auch noch welche sein. Ich sehe da hinten schon welche. Press to jump, ja, danke schön. Here we go. Uh, das war close. Okay. Uh, nein. Nein, ich und Jump and Runs. Nein. <lacht> Hui. Nein. Seht ihr? Deswegen. Hi, hi, hi. Ah, easy. So, got it. Ähm, memorial, wo ist denn hier denn memorial? Ah, da hinten. Just trouble, Iris, because a kid. Mom, did she play here a lot? Secret, I don't have time for chit-chat. Go get those books. Oh, oh, oh. Jawohl. So, haben wir das auch? Und da unten ist noch eins. Slow down. Ja, yeah. cool. Cooles Ding. Fängt schon gut an. Da muss ich bestimmt noch rüber, ey. Da muss ich auch bestimmt noch rüber. Sparks by the Beach. Wo ist es? Der Beach. Hier irgendwo? Hier war ich schon. Das sieht so ein bisschen sandig aus. Haben wir hier den Beach? Da war der Hafenbereich hier eher. Vielleicht finden wir den hier auch noch irgendwo. Nochmal ein bisschen weiter rum. Da ist der Leuchtturm. Hier ist der Anleger. Bin ich schon gleich einmal rum? Ich bin schon einmal rum jetzt. Oh. Sehe ich noch irgendwo was? Sparks by the Beach. Gibt es eine Map? Uh, es gibt eine Map. Und da ist auch die Markierung. Und wohin ich gerade schaue. Naja, sehr cool. Das heißt, wenn ich jetzt so schaue. Oder so. Da müsste... Ah, ich sehe sie da hinten. Danke. Hey! Oh, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Oh. So. Easy. Schreien nicht zu laut, Alter. Und weiter geht's. Na, hau hin. Na, hau hin. Okay. Aha. Was ist im Wasser? Ist das. Ist das toxisches Wasser? Ist das schlimm? Was ist mit dem Wasser? Geh ich ins Wasser? Nicht, dass damit jemand ist? Aber ich dachte, man kann da irgendwann so, so drüber. To Grandma. Wo ist sie denn? Oh. Ah, that do it. Sehr gut. Der verdammte Nebel. Grandma? What was war das mit den I wish Ich never du to live in einem Welt, wo diese scum noch existiert. Aber sind sie wirklich zurück? Wenn sie We better be ready to batten down the hatches. <lacht> Der Style, also geil, ey. I don't like the look of that. The lighthouse beam should have pushed it away already. Why won't it? Oh oh. Mr. Bane. What the heck? Cigarette. Cigarette, take cover. Take cover. Ach come on. Gerade durch die Luft geflogen. Näh. Nee. Näh. Nee. Cooles Intro. Geht doch schon gut los. Geht doch schon gut los. Was will man denn mehr? Ist ein bisschen cute. Aber ist auch geil so. Ist doch super, ey. Ach du Schande. Guck mal, das ist irgendwie mit so einem Glibber alles überzogen. Aber warum sind wir denn jetzt hier? Na nunana. Na. Oh, und da schwimmt irgendwas. Da da da da. Hallo, direkt unter uns jetzt. Wer bist du denn? Einfach zu gut! Einfach zu gut! Come on! Nee! Ach, come on! Alter, was ist das denn für eine wilde Idee? Ach, komm on. Ach, komm on. Really? Ach, wie krass ist denn das? <lacht> Sorry, Schatten. <lacht> Volles Bett dagegen gebrezelt. Hep. Ab geht es. Oh, wie cool. Also vom Feeling her. <lacht> vom Feeling und vom Style her ist ja abgefahren. Ey. Und jetzt komm und. Hep. Juhu. Cool. Yourself. Hard. Okay, was machen wir mit E? Wait, wait, wait, wait, wait. Was war das? Ich wurde da irgendwie reingesogen. Oh, krass. Ah. Wenn ich E halte. Oh, oh. Ach, krass. Mit dem E, wie weit man da hinkommt. Oh. Ja, cool. Wo geht's weiter? Ich sehe nichts. Was muss ich hier überhaupt machen? Muss ich hier was machen? Oh, krass. Ah. Nee, das war nicht das. Hm, ich weiß gar nicht, wo ich hin, äh, hin muss. Ähm. Get back to the island. Defeat the monsters. Okay, ich muss da hinten hin. Wir gehen runter zu unserem Schatten. Ich hätte direkt dahin sliden können, ne? Aber, ich sage dir, wie das ist. Wihie, das ist auch richtig geil hier. Einfach über die Wellen surfen. Geht Und jetzt mit der nächsten Welle. Und. I'm coming. Alter, was für ein Speed. Oh mein Gott, jawoll. Mach sie alle fertig. Yeah. Hier, so ein Blob. Hey, Mutti. Oma oh komplett im Schleim. Was <coughs> oh, this is not good. Not good at all. If this is what the paws are up to, then You look all pale, girl. Oh, it's just uh, there's something <laughs> Is it Anita? Did she capsize? I it's not the boat. Just come see. Achtung. Stay back, child. I'll give the harpoon. No, and... it's not dangerous. It helped me save you. Helped you? Yeah, man. Yeah, like. Just watch. No! Are you out of your mind? We need more sparks, Grandma. I can go get them. Absolutely not. It won't hurt me, I promise. <laughs> and technically, I'm not in the water. I'm just on it. Krass. Oh, <lacht> Wie geil das gemacht ist. Okay, ab geht es. Sparks by the Ferris Wheel. By the clock, da war ich gerade eben schon oben drauf. Um, and the crane, alles klar. Press the shift, Genau. faster mach ich. Wir fangen mal an mit der Clock. Cooles Dingen. Sehr, sehr, sehr cooles Dingen bis jetzt. Hat, fühlt sich mega geil an. Sehr intuitiv. Einfach ähm, super geiler Spaßfaktor direkt. Fühlt sich einfach super gut an direkt. Oh, ich komme nicht ran. Jawohl cool ja. cool sehr sehr cool ähm, zwei stück müssen hier sein zwei stück müssen hier sein von den sparks habe ich einen übersehen uh, wer seid ihr denn hallo sparklings Aber ich sehe kein. mehr. Irgendwo Strahlen oder so. Nee. Sparks. Clock Tower. Muss ich da ganz irgendwie oben drauf? Das leuchtet hier so. Aber nur, weil ich dann dahin. Weil ich mich da so rein entern kann. Da unten ist noch so ein Sparkling. Da unten sind so ist so ein schwarzes Dingen. Ah, guck mal hier. Ja, Mann. Oh, hier ist noch einer. Und noch einer. Dann noch einer. Bam, bam. Und irgendwann können wir schießen. Da freue ich mich schon drauf, ey. Mega. Also bisher, ne? Mega gut, ey. Alleine dieses hier. What the heck? Mega gut. Aber ich finde es gerade nicht. Weil ich wieder... Weil ich wieder so planlos hier rumrenne. Gibt es hier irgendwas? Ich gehe mal hier hoch. Das sieht auch wieder so ein bisschen aus als ob. Oh, uh, da ist der Blob drin. Ah, sehr gut. What the heck, wer bist du denn? Asta. Wuha! That was the most Was? Motherflaundering Intense? Ähm, drücke 1 Ah Someone wanna figure you Okay, die, die quatschen jetzt nicht alle Wäre, glaube ich, auch ein bisschen äh, zu viel des Guten, ne? aber Interessant. Um, if you're looking for sparks, I saw the climb, the tower before, okay. Wait, da ist nochmal so ein Büchlein. Was haben wir hier für Infos? So. Ich weiß gar nicht, ob man uns, äh, also ich habe es gerade nicht gefunden, ob man uns äh, auf Deutsch einstellen kann. mal. Cool, man kann auch da so zwischen, ey. Ich stehe auf der Schraube, selbst das geht, ey. Alter, ohne Scheiß, es ist, das ist, es ist schon, es fühlt, es fühlt sich einfach zu gut an, ne? Das an der wand abprallen tatsächlich glaube ich kann an der wand egal ähm, ich brauche diesen spark den nächsten und ich gucke noch mal auf der map es wird mir jetzt hier gerade nichts weiter angezeigt aber ah, warte mal doch habe ich doch alles doch habe ich doch alles ich dachte schon gerade so jetzt müssen wir weiter genau in diese richtung so ein bisschen mehr rüber also attacke Das sind so fischis hinter mir alles so fischis unter mir so kleine lilane sprotten -hoo -hoo. einfach zu gut aber das rumsurfen ist auch schon richtig gut ey puh, puh. <lacht> mega so jetzt müssen wir uns da ein bisschen durchfighten war auch schon was was wir haben wollen. Hi. Du kommst auch noch mit. Danke. Und du kommst auch noch mit, da haben wir die ganzen Jellyfish hier, die ganzen die ganzen Quallen. Und dann brauchen wir Aber glaube ich noch mehr, ne? Ist hier unten was? Einmal außen rum. Es kommen hier immer so, so komische Nebel. So graue, schwarze. Aber ich glaube hier unten ist erstmal nichts. Guck mal. So ein Riesenrad, ey. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Zack. Mit E können wir uns da ran. Zack. Zack. Und da haben wir schon den nächsten. Oh, wie kommen wir da hin, ey? Uh. Cool. Dieses Randbeamen dann damit. Sehr cool. Ja. ja, sehr schönes Ding. Wir sind ready. Und jetzt brauchen wir noch den nächsten Part. Das heißt, ein bisschen weiter links, da drüben wohl in dem Bereich. Und wir surfen einfach komplett rüber. Nonstop. Ah, sie wird langsamer. Wirbel wirbel wirbel mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr mehr Puh. Okay, wir ist Ab Und Yeah. Oh, dicke verdammte Blobse. What's the with you? About fruit. Are you quite Aua, oh, oh, oh, ah, wir haben Lebensanzeige. Oh. Oh, und es macht zu, das Ding. I. Okay, das, was so rot ist, das wollen wir nicht berühren. Weiß umrandet können wir es zumindest anschlagen. Aua. Regeneriere ich. Automatisch. Oh. Oh, nicht gut, äh? Keine gute Area hier. Okay, hier kommen man nicht dran rauf. Na come on. Oh, nicht berührt wir hier durch. Oh ja. Schnell, schnell, schnell. So ist hier was. Hier ist so ein Boot. Kuckuck. Wo könnten denn hier denn noch die Sparks sein? Vielleicht auf dem Turm wieder, dass wir hier rauf müssen. Da ist nichts zu sehen. Da kommen wir nicht durch. Hmm. In the crane. Ich bin hier gar nicht richtig, Mann. Ich muss noch viel weiter. Ich muss noch viel weiter. Da war ich. Da muss ich hin. Alles klar. Ich renne hier einmal rum. Nach da muss ich. Ja, und da sehen wir auch oben in der Navigation sehen wir da auch eine Markierung 700 Meter in die Richtung es. Diese Idee ne mit dem mit dem Schatten der ein Eigenleben entwickelt hat, der unten drunter ist. Das ist so geil. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr schön gemacht. Und da müssen wir hin. Okay. So. Generators can be used to power devices. Cool. Generatoren. Okay, wir haben irgendwas aktiviert. 16 Power. Spark Cables light up when powered. Okay, also wenn wir jetzt so einen Generator aktiviert haben, dann sind die äh, unter Strom und dann fangen die auch an zu leuchten. Perfekt. Also wir haben das Ding aktiviert hier. Die Kabel leuchten. also es. Und hier gibt es was gibt's hier Switches Ah, hier können wir das ändern Wohin wohin lenken wir es denn jetzt? Gucken wir mal. Hier hin oder was? das dreht sich dann. Okay. Na, da müssen wir dann halt gucken, wie man es dann benötigt. Hoppala. Ja, dankeschön. So. Okay. Get ready. Los geht's zurück zur Großmutter und <lacht> und wir surfen erstmal hier so ein bisschen rum. Einfach mal zwischendurch den Kescher ins Wasser halten. Sehr gut. ey. Ja. So. Und wir müssen den Tank befüllen. Ich fahre mal so ein bisschen weiter rum. Die war glaube ich gerade auf der anderen Seite, die Muddy. Genau da hinten am Hafen. Alter, mit vollem Speed. Ah. Okay. So, wir haben wieder Licht. Und wir vertreiben den Nebel. Tipptopp. top. Ah. We push the gloom away, Jawolski. Sehr schön. Machen wir also richtig. Mm, more Sparks. Also müssen wir weiter suchen. Und weiter einsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Perfekt. Und wir haben jetzt wahrscheinlich mehr auf der Map. Ja. Das heißt, hier geht es dann weiter. Wir haben den nächsten Part. Ich würde sagen, den nächsten Part machen wir auch im nächsten Part. Ich muss sagen, gefällt mir auf Anhieb super gut das Game. Fühlt sich super gut an. Kommt jetzt frisch gerade raus am 12.12. .12. Schaut mal rein, gönnt euch, wenn ihr Bock drauf habt auf sowas. Wie gesagt, vom Feeling sensationell. Und äh, ich werde auch noch ein paar Mal reinschauen in das Game. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn du weiter zugucken willst, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.